Nehmen wir an, Sie glauben, Ihr Partner hätte Sie angelächelt. Tatsächlich hat er nur etwas das Gesicht verzogen, weil ihm was auf der Wange gejuckt hat. Also, er wollte Sie gar nicht anlächeln. Da Sie sein Lächeln angenehm fanden, lächeln Sie ganz automatisch zurück. Das heißt, Sie glauben nur, es ist eine Erwiderung. Dabei haben Sie tatsächlich ein Anfangslächeln gesetzt. Jetzt merkt Ihr Partner dass Sie ihn angelächelt haben und empfindet es als nett, dass Sie ihn ohne Anlass anlächeln. Es ist also ein großes Missverständnis von beiden Seiten. Was aus diesem Hin und Her des Lächelns entsteht, überlasse ich Ihrer Fantasie. Aber eine Frage hätte ich doch. Hätten Sie auch gerne solche Missverständnisse in Ihrer Beziehung?